Ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch, wie lecker und wie einfach ihr eine süße Chili-Soße machen könnt. Ihr kennt die sicherlich vom Asiaten, entweder im Shop, schon fertig in der Flasche, oder sonst, wenn ihr mal asiatisch essen geht, haben die das auch ganz oft in diesen kleinen Töpfchen auf dem Tisch stehen. So, und wie so eine Soße geht, die man unglaublich gut, wahlweise, zum Dippen nehmen kann, oder aber auch sonst zum Marinieren, wie ich es euch nachher mal zeige, oder auch einfach nur als Soße hin zu gebratenen Nudeln oder was auch immer ihr möchtet. Wie die geht, zeige ich euch jetzt. Da ist sie also die fertige Soße und dazu habe ich jetzt mal gemacht marinierte Tempeh-Steaks. Ihr seht, diese Soße, hier ist sie mal nochmal, ist wirklich sehr, sehr einfach zu machen und vor allen Dingen, die ist sehr, sehr lecker. Ihr könnt ja auch selbst ein bisschen variieren, wie lecker ihr es haben möchtet oder in welche Richtung ihr es haben möchtet. Also ob ihr es ein bisschen saurer haben wollt, mit mehr Essig dabei, ein bisschen mehr Süße über den Zucker oder eben mehr Schärfe dann über mehr Chilis. Das könnt ihr da selbst so ein bisschen variieren. Okay. Wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet, direkt hier unten drunter findet ihr sämtliche Zubereitungsschritte und vor allen Dingen auch die Zutaten dafür. Und ansonsten freue ich mich gerne über eine E-Mail von euch, bei Fragen oder Rückmeldungen. Schickt sie mir gerne an markus@veganic.de. Dann war's das für heute. Bei mir gibt es jetzt marinierten Tempeh und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!